Es geht schon wieder los. So, hallo Rainer, hallo Klaas. Schöner Sonnenschein und keine Wahl direkt vor der Haustür. Ja, keine Wahl direkt vor der Haustür. Das ist doch mal angenehm, da kann man sich ein bisschen angucken, was jetzt uns im September erwarten wird und vor allem die Wunden lecken und Erkenntnisse sammeln aus den letzten drei Wahlen. Passiert das eigentlich, dass sich jemand anguckt, wieso, weshalb, warum die Wahl so und so gelaufen ist für eine Partei? Also ich glaube, worauf man relativ scharf ist, ist diese, diese Wählerwanderungssachen von, aus, dieser, ähm, aus den Wahltagsbefragungen, den exit Polls, ähm, Die schaut man sich, glaube ich, vielleicht sogar ein bisschen zu genau an. Da wird ja auf die... Tausenderstelle genau dann berechnet, äh, woher kamen die Wähler, wer konnte wen mobilisieren, von welchen Parteien ja. wurde wie und wohin gewechselt. Ja, und so die man, CDU hat in NRW ganz viele SPD-Wähler abgeworben und nicht wähler mobilisiert und alles toll. Alles ganz toll, dummerweise gehört ja auch zur Wahrheit dazu, dass ähm, diese, diese Exit Polls mit den Wählerwanderungen, die beruhen ja auf Eigenangaben auch der Wähler. Wen habe ich letztes Mal gewählt? Ja. Das weiß der Wähler aber oft nicht mehr. Also, die gaukeln da auch ein bisschen eine Genauigkeit und eine Präzision vor, die jetzt nicht unbedingt der Realität entspricht. Okay. Aber kann ich das dann in die Tonne treten? oder? Ist es das kann man so als Annäherungswert, kann man das sich schon mal anschauen. Man sollte aber im Hinterkopf behalten, dass es eigentlich genauso gut das Gegenteil sein könnte. Okay, aber gibt es da ein Beispiel? Also man, man sollte, also zum Beispiel, gibt es Menschen, wenn man jetzt zum Beispiel fragt, letztes Jahr oder so, wen haben sie bei der letzten Wahl in Rheinland-Pfalz gewählt, letzten Landtagswahl, dann behaupten Menschen, sie haben AfD gewählt, dabei gab es die damals noch gar nicht. Also das sind so Fehler, die auftreten, da muss man dann irgendwie was schätzen oder berechnen, oder wen könnte der gewählt haben. Ich habe da eine vage Ahnung auch zu, aber natürlich gab es damals keine AfD 20 10 oder wann das war, oder 2011, Und deswegen kann das einfach nicht sein, die sind sehr fehlerbehaftet. Man erinnert sich oft auch an die letzte Wahl, bei der man gewählt hat, es war dann nicht unbedingt auch eine Landtagswahl, sondern eine Kommunalwahl oder eine Bundestagswahl. Und dadurch sind die Sachen relativ ungenau, da gibt es auch Studien zu, dass so Sachen einfach dann auch ganz gerne bei 50 Prozent falsch liegen können. Das heißt aber jetzt beispielsweise als SPD oder als CDU, wenn ich jetzt erkennen möchte, warum lief es schlecht oder gut? Habe ich dann irgendein Mittel? Ich kann mir immer noch anschauen, also die, die Wahlteilsbefragung, die haben eine, eine sehr große Fallzahl. Ähm, ich kann mir da natürlich anschauen, in welchen Altersgruppen habe ich gut abgeschnitten? In welchen Altersgruppen habe ich nicht so gut abgeschnitten? Äh, wie ist es mit dem Geschlecht? Ganz offensichtlich kann ich mir auch die Wahlergebnisse selbst anschauen. Äh, kann mir anschauen, ähm, also ich meine, es ist ja ein, ein sehr harter Fakt, sage ich ja. mal. Wenn ich einen Wahlkreis gewonnen habe und mehr Stimmen geholt habe als letztes Mal, dann hat da offensichtlich was funktioniert ja. Ja, oder ich wurde da zumindest gewählt, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, man könnte hier auch schauen, was habe ich denn in diesem Stimmbezirk oder in diesem Wahlkreis eigentlich für, eine, für einen Wahlkampf geführt? Habe ich da Doornocking gemacht, also den, den, den viel beschworenen Haustürwahlkampf? Ja der heiße Scheiß, ne? Ganz heißer Scheiß gibt es jetzt auch schon seit Jahrzehnten irgendwie, aber jetzt in Deutschland ist es jetzt der ganz heiße Scheiß, löst eigentlich als heißer Scheiß den Infostand in der Fußgängerzone <lacht> ab. Ja. ja. Ähm, und man könnte da im Grunde post hoc analysieren, ähm, wo wurde an Türen geklopft, wo habe ich eine Postwurfsendung gehabt, wo habe ich dieses gemacht, wo jenes und könnte dann eigentlich auch schauen, was hat am besten funktioniert und was hat den besten Effekt gehabt. Passiert das auch? Ich hoffe es. <lacht> aber okay, aber die Erkenntnis jetzt, die man dann daraus ziehen kann, ist, das hat funktioniert, weiter kann man auch herausfinden, was nicht funktioniert hat, was ja äh, gerade die SPD, ne, die, die vier vielbeschwonnen, jetzt sind sie endlich dauerhaft über 30 mhm. Prozent, was du gerne das letzte Mal erwähnt hast. Ja, das habe ich erwähnt. Ähm, ist sie er jetzt nicht mehr. Ähm, das ist natürlich auch eine Bundessache, die da jetzt mit reinspielt. Die Landtagswahlen haben da sicherlich nicht geholfen. Ähm, der Wähler sieht es ja auch. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht> ähm, ja, kann man da was Sinnvolles draus ziehen? Also kann, was kann denn jetzt die SPD aus den Wahlergebnissen lernen? Außer vielleicht keine bunte Interviews, wobei das ja eine andere Kraft hat nicht so viele Home-Stories gemacht. Mhm. Also man, man sieht ja, in welchen Altersgruppen ich zum Beispiel gut abgeschnitten habe. Das, da hat die, die SPD. Ähm, bei den jungen Erstwählern besser abgeschnitten als andere Parteien. Bei den älteren Wählern hat man nicht so gut abgeschnitten. Das ähm, was, das, was für Schlüsse man daraus zieht, ja, muss man dann sehen. Und am Ende kommt dann auch die Mobilisierung dann ja. auch wieder an, oder? Kommt immer auf Mobilisierung an. Es kommt auf, auf äh, Mobilisierung von Wählern an, Unterscheidbarkeit zu anderen Parteien. Ähm, und dann eben den Wähler davon zu überzeugen irgendwie, dass man selbst die beste Wahl ist für die nächsten vier Jahre. Und darüber hinaus. Das heißt aber, wir dürfen gespannt bleiben, was in den nächsten Wochen an Erkenntnissen aus den verlorenen bzw. gewonnenen Landtagswahlen in den Parteizentralen gefunden wird. Und wohin es das führt bis zum September hin. Richtig. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.